Hey, hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video und in diesem Training heute möchte ich mit dir ein Konzept teilen, nach welchem ich arbeite, nach welchem wir in unserem Team hier arbeiten und welches ähm, Konzept uns einfach ermöglicht, regelmäßig neue Partner, neue Kunden für, unsere, ja, für unser primäres Geschäft zu gewinnen. Und als ich dieses System zum ersten Mal gesehen habe, da hat bei mir quasi so innerlich ähm, ja, hat es einfach so Klick gemacht, weil... Ja, in dem Moment war mir einfach sofort klar, ja, dass ich mit diesem System in Zukunft regelmäßig ja, neue Kunden und neue Partner gewinnen kann. Und das, und das Geniale dabei ist ganz einfach, ja, dass das Ganze eben auch auf Autopilot funktioniert. Und in unserem Team beweisen wir es täglich, nicht nur ich sponsor ähm, und neue Kunden und neue Partner nach diesem System, sondern auch eben unsere Teampartner. Und ähm, ja, das System funktioniert nachweislich. Und es hat mich einfach ja frei gemacht. Also ich meine jetzt hier nicht diese finanzielle Freiheit, sondern ich meine einfach die Freiheit ähm, zu wissen, dass ich mit diesem System regelmäßig neue Partner sponsern kann. Und das macht natürlich ja, ein Stück weit unabhängig, ähm, weil du einfach weißt, das System funktioniert und du kannst es auf jedes Geschäftsmodell anwenden. Und von dem ähm, Konzept, von dem ich spreche, es nennt sich Attraction Marketing. Und das werde ich dir jetzt äh, gleich im Detail ähm, zeigen und wie... Ja, ich und wie viele unserer Partner ja eben damit arbeiten. Und ähm, ja, in diesem Sinne folgt mir jetzt auf meinen Bildschirm. Dort werde ich das System ja ganz im Detail erklären und dir einfach zeigen, wie ja ich konkret in der Praxis arbeite und was du dazu brauchst. Ja, das sind einfach nur zwei Tools und ähm, mit diesen zwei Tools kannst du ja dementsprechend. Ja, arbeiten, kannst das System am Laufen halten. Und bei dem System spielt es jetzt gar keine Rolle, weil es auf, auf Autopilot läuft, ob du jetzt gerade in der Hängematte liegst, ob du krank bist, ob du auf Reisen bist. Du, dein Business läuft rund um die Uhr. Ja. Macht keine Feiertage, ist nicht krank, es läuft einfach. Und du kannst, während du ja, Dinge tust, die dir ebenfalls Spaß machen, dein Business weiter voranbringen. Und wenn dich dieses Konzept interessiert, dann folg mir jetzt bitte auf mein PC und dann werde ich dir ja im Detail zeigen, wie dieses Konzept in der Praxis funktioniert. So, willkommen zurück auf meinen Bildschirm und ähm, ja, ich habe ja schon angesprochen, dass es heute um das ja, Thema Attraction Marketing geht, um das ja, Konzept, das dahinter steckt und ja, die Ziel und Merkmal des Attraction Marketing ist einfach, dass du ja quasi vom Jäger zum Gejagten wirst, ja, also dass du ja Menschen für dich gewinnst, die die mit dir arbeiten wollen und ähm, ja gerade wenn so wenn ich so im Network Marketing sehe es gibt ja da so Tools ja und Werkzeuge das kann man ganz gut mit, mit dem Handwerk vergleichen ähm, im, im Handwerk gibt es ja ich sag mal viele Werkzeuge die die nützlich sind und es gibt aber auch Werkzeuge die sich weiterentwickeln ähm, Beispiel gibt es heute hochkomplexe Maschinen die ja, eine gewisse Stückzahl äh, an Teilen fertigt, vollautomatisch. Es gibt aber auch noch den Hammer, den man ab und zu braucht, um einen Nagel in die Wand zu schlagen. ja Das lässt sich jetzt mit einer Maschine ähm, nur schwer machen. Und es gibt halt, ähm, ich sage immer, jedes Werkzeug hat irgendwo seine Berechtigung und ist für etwas nützlich. Und ähm, die Kunst ist es einfach, ähm, die richtigen Werkzeuge zur richtigen Zeit zu nutzen. Und das Attraction Marketing ist wenn es einmal eingerichtet ist wenn es einmal ja als system installiert ist ist es das was man jetzt im vergleich zum handwerk ja mit einer hoch mit mit mit einer, mit einer, mit einer ähm, fertigungsmaschine äh, vergleichen kann die eben hohe stückzahlen produzieren kann und das quasi automatisiert ja man muss dann immer nur noch schauen ähm, ob man vielleicht irgendwo korrigieren muss oder halt nicht und ähm, Du kannst eben im warmen Markt arbeiten mit der Kontaktliste. Ja, mit der Kontaktliste hast du dann halt oder, oder mit einer Empfehlungsliste oder halt eben mit deinen, ähm, mit deiner Namensliste, ja, die du am Anfang erstellt hast. Und du, ähm, hast aber hier halt immer das Problem, dass das Ganze irgendwo gedeckelt ist. Das heißt, eine Kontaktliste hat irgendwo ein Ende, ja. Und, ähm, hier kannst du mit Hilfe des Attraction Marketings kannst du dir, ja, etwas schaffen, etwas aufbauen, das nach oben hin offen ist. Das heißt, du hast immer die Möglichkeit, regelmäßig neue Interessenten für dein Business zu gewinnen und aus Interessenten werden dann früher oder später halt eben Kunden ja, oder Geschäftspartner. Und ein ganz entscheidender Vorteil ist beim Attraction Marketing, dass ja, deine Firma für dein Attraction Marketing gar nicht relevant ist. Und es ist immer so, dass die Menschen Menschen folgen und nicht Firmen. Also keiner steigt in einem Network Marketing Unternehmen ein aufgrund ähm, ja des, des Marketingplans aufgrund ja, der Produkte oder, oder der, der Dienstleistung, sondern in der Regel kommen die, äh, die Menschen wegen ihrem Gastgeber oder wegen der Person, die sie, die sie sponsert in das Unternehmen. die ja. kommt weil sie die Kunden des Unternehmens, weil sie mit der Person, wo sie sich eingeschrieben hat zusammenarbeiten möchte Ja, und ähm, das Attraction Marketing ist ein System, was dir einfach hilft, eine Liste aufzubauen, eine Liste mit Interessenten, die, und das ist auch das Ziel, Ja, das ist das wertvollste Gut, was du hast, deine eigene Liste, die dann früher oder später mit dir arbeiten wollen und wie du das machst, dass die Menschen mit dir später arbeiten wollen, da kommen wir gleich dazu. Und ähm, wenn ich noch mal kurz auf den Punkt zurückgehe, Menschen folgen Menschen, nicht Firmen, dann ist ja die Frage einfach erlaubt, warum haben zum Beispiel in einem einen Unternehmen, beziehungsweise ist das halt auch der Beweis dafür, dass diese These richtig ist, weil es gibt, nimm, nimm mal zwei, zwei Leute derselben Firma, der eine hat super Erfolg und der andere ist kaum erfolgreich. Das hat ja nichts mit den Produkten oder mit, mit, der, mit dem Unternehmen zu tun oder hat ja auch nichts mit dem Markt zu tun sondern es hat einfach damit was zu tun, dass die eine Person etwas anderes macht als die andere Person. Und ähm, letzten Endes ist der der Schlüssel zum Erfolg eben dein Expertenstatus. Ja, die eine Person, die ähm, erfolgreicher ist, hat halt wahrscheinlich einen größeren Expertenstatus wie die Person, die kaum Leute sponsert, ja, obwohl sie in der gleichen im gleichen Unternehmen sind. Und Attraction Marketing sorgt eben dafür, dass dein Bekanntheitsgrad steigt, dass dein Expertenstatus steigt. Ja, Und ähm, über den Listenaufbau, den ich ja eben schon kurz angesprochen habe, ähm, leidest du die, die Menschen in einen Sales Funnel, in einen Verkaufstrichter, ja, der dann automatisiert ja, dafür sorgt, dass ich sag mal, die nicht interessierten Menschen von den Interessierten ausgefiltert werden, sodass dann zum Schluss nur noch die Menschen übrig bleiben, die wirklich ja, ganz ernsthaft auch mit dir arbeiten möchten. Und wie das System jetzt dann in der Praxis funktioniert, das möchte ich dir jetzt in Folgenden zeigen. Und zwar siehst du ähm, hier nochmal das Ziel des Attraction Marketing, Ja, das ist die erfolgreiche Positionierung. Ja, das ist die Positionierung, Innerhalb der Menschengruppe, mit der du zusammenarbeiten wirst. Und das funktioniert halt ähm, am besten, zum Beispiel über deinen Blog, über Videomarketing, wie, wie YouTube, Vimeo, ja. Ähm, das funktioniert über Facebook, über Social Media, Werbeanzeigen, virale Mailer-Banner. Darüber generierst du quasi, ja, ich sag mal, zunächst mal deine Interessenten ja ich mache zum Beispiel weil ich ja ein Fan des Bloggens bin wenn du einen Blogartikel schreibst über ähm, ich sage jetzt mal irgendein Unternehmen oder über ähm, ja, oder über Attraction Marketing dann bekommst du Menschen auf diesen Blogartikel die jetzt ähm, Interesse an entweder dem einen oder anderen Unternehmen haben über das du schreibst oder die jetzt zum Beispiel an Attraction Marketing interessiert sind das heißt hier ist schon mal eine Vorauswahl getroffen und die Personen ähm, die auf deinen Blog kommt, die hat grundsätzlich jetzt in dem Fall Interesse an Attraction Marketing. So, und jetzt ist die Kunst einfach daraus, ähm, aus einem Besucher, den du gar nicht kennst, der jetzt einfach auf deiner Website ist, einen Interessenten zu gewinnen. Und das machst du dann einfach in Form von einer Capture Page, wo du dann zum Beispiel, wenn jetzt die Person den Blogartikel durchliest und den als interessant empfindet, ein, ein Angebot machst. Ja, dann klickt die Person da drauf und dann kommt sie auf eine Seite, wo du dich dann kurz präsentieren kannst. Das kann in Form von einem Video, das kann in Form von einem Foto sein. Einfach, dass die Menschen so einen Bezug zu dir kriegen und da kannst du dann erklären, okay, wenn du jetzt den Link unterhalb des Videos klickst, dann bekommst du XY. Ja. Und ähm, wenn die Person dann quasi klickt, dann hat, also du hast jetzt hier quasi den zweiten Film da eingebaut, nämlich du hast deine eigene Persönlichkeit mit reingebracht. Und ähm, wenn die Person jetzt auf den, auf den Button klickt, dann kommt sie auf eine Landingpage, wo du den eben versprochenen Lead-Magneten, also die, den Mehrwert ähm, der Person quasi gibst. Und ähm, diese Landingpage, ähm, da solltest du halt wirklich drauf achten, dass du ja dort auch wirklich Mehrwert reinpackst, dass du, dass du den, den Menschen zeigst, ja, was ähm, warum sie mit dir auch zusammenarbeiten sollen. Also du solltest dein Wissen hier komplett raushauen. Hau alles raus, was du weißt, ja, weil die, die, die Menschen müssen ja irgendwo wissen, dass du gut bist. So und auf der Capture Page haben sie ja dann quasi ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Das heißt, du baust dann quasi somit die Liste auf und auf dieser Landing Page erklärst du quasi das, das, was du den Menschen eben halt mitgeben möchtest. Ja? Du zeigst ihnen ja quasi, was du weißt und du hilfst ihnen, ein bestimmtes Problem zu lösen. Und ähm, wenn das passiert ist, dann gibt es jetzt auf der Page zum Beispiel zwei Möglichkeiten. Die Person steigt sofort in dein Business ein oder sie ist eben noch nicht so weit. Dann hast du sie in deinem Autoresponder drin. Das heißt, du hast einen wirklich ernsthaften Interessenten, mit dem du regelmäßig in Kontakt treten kannst oder, und das ist... Ähm, der, der Autopilot, von dem ich die ganze Zeit spreche, über E-Mail-Follow-Up ja quasi regelmäßig der Person neue Informationen zusenden kannst. Das E-Mail-Follow-Up ist also quasi nichts anderes wie eine Aneinanderreihung von, von E-Mail-Sequenzen ähm, mit dem Ziel, ja regelmäßig mit der Person in Kontakt zu treten. Das heißt, wenn die Person jetzt zum Beispiel sich einträgt, dann kannst du einmal festlegen, okay, die erste E-Mail soll einen Tag nach Eintragung versendet werden, die zweite E-Mail soll am dritten Tag nach der Eintragung versendet werden oder du kannst es auch wöchentlich setzen oder oder wie du das willst, das Schöne an diesem Attraction Marketing ist, dass es einfach persönlich ist. Du kannst es für dich so machen, wie du es für richtig hältst und das Geniale an der Geschichte ist, dass du auch nur die Menschen in dein Leben siehst, die das genauso sehen. Ja. Und ähm, das ist hochinteressant, weil wenn du ähm, wenn, wenn wenn ich sehe mit den Menschen, mit denen ich kommuniziere, ja, das ist einfach, ich sag mal, ein Spiegelbild dessen, was ich ausgesendet habe. Und das ist eine, eine, eine tolle Geschichte und das sehen wir auch bei unseren Teampartnern. Also ähm, so wie du dein Business haben willst, so kommt es dann quasi auch dementsprechend wieder zurück. Und dieses E-Mail-Follow-up, das kannst du automatisieren, das heißt, das richtest du einmal ein. Und dann läuft es. Du hast quasi einen Vertriebsmitarbeiter, der permanent, regelmäßig rund um die Uhr für dich arbeitet. Und in diesem E-Mail-Follow-Up, da ist der Verkauf erstmal zweitrangig, weil es geht darum, deine Marke aufzubauen. Es geht darum, den Menschen den Menschen weiterzuhelfen, Vertrauen zu schaffen und ihnen einfach immer wieder zu zeigen, dass wenn sie mit dir zusammenarbeiten, ja dass sie dann die richtige Entscheidung getroffen haben. ja Und wie machst du das? Indem du einfach ja, Mehrwerte, ähm, Inhalt, ja also Content für deine, deine Interessenten bereitstellst, indem du ihnen Trainings gibst, so wie jetzt zum Beispiel dieses Video. Ja. Du siehst jetzt dieses Video und ich hoffe, und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass dieses Video ja, einen enormen Mehrwert hat und dass dieses Video dir extrem weiterhelfen kann, wenn du ja, für dich realisierst, wie dieses System arbeitet. Ja, weil das einzigste, wo du aktiv ähm, tätig bist, ist der Bereich links oben bei der Positionierung beim Marketing, indem du ja entweder Werbeanzeigen schaltest, indem du Blogartikel erstellst, indem du Videos machst oder... Wenn irgendwas auf Social Media postest oder ob du Banner schaltest, ja, das sind so diese Dinge, die du aktiv machst. Die Capture Page hast du einmal eingerichtet. Die Landing Page hast du einmal erstellt. Den Autoresponder hast du einmal befüllt und aber diese Schritte laufen dann automatisiert ab. Und wenn du dann, ja, ich sag mal, innerhalb deines E-Mail Follow-ups es geschafft hast, gutes Vertrauen aufzubauen, gute Kommunikation mit ähm, deiner Liste hast. Dann kannst du auch mal hergehen und kannst sagen, hey Leute, ähm, hier siehst du, was ich mache. Nimm dir einfach mal 15 Minuten, 20 Minuten Zeit. Ja, Schau dir einfach mal an, was ich mache, wenn es für dich interessant ist, gut, wenn es nicht interessant ist, auch in Ordnung. Ja, ähm, Aber dann hast du die Menschen auch so weit, dass sie ja sich auch die Zeit nehmen, deine Geschäftspräsentation anzusehen, weil sie haben im Vorfeld schon gesehen, ja, was du weißt, was du kannst und dass es sich lohnt, auch die Geschäftspräsentation mal anzuschauen. Und aus diesem Follow up heraus, aus diesem aus Trainings heraus, da geht es dann darum, eben aus den Interessenten dann deine Kunden zu machen. Und wie du dieses primäre Geschäft dann aufbaust, das ist erstmal, ich sag mal, das ist eigentlich deine persönliche Sache. Ja, viele gehen ähm, auch bei uns im Team über persönliche Gespräche, dass sie quasi über Skype mit den Menschen Kontakt aufnehmen, ja, dass sie über Facebook mit den Menschen Kontakt aufnehmen, dass sie ja Menschen in Facebook anschreiben, ähm, dass sie ja einfach direkt auf die Leute zugehen aber dass auch wenn ähm, zum Beispiel auf eine E-Mail beantwortet wird dass man sich dann zu einem Gespräch verabredet ja das kannst du entweder persönlich machen du kannst es aber auch über Video machen ja so wie du jetzt dieses Video anschaust zum Beispiel du kannst es über deinen Blog machen ja ähm, es gibt es gibt so viele Möglichkeiten ähm, wie du dann mit deinen ja, ähm, Interessenten in Kontakt treten kannst und mit ihnen dementsprechend arbeiten ich zum Beispiel gehe auch gern den Weg, wenn ich eine Anfrage habe, dann ähm, über E-Mail, dass ich sage, hey, ähm, lass uns das einfach mal kurz persönlich besprechen. Hier hast du meine Skype-Adresse, lass uns mal kurz skypen. Und dann spricht man zusammen, sieht, welche Fragen sind noch da, kann die Fragen dann noch klären, kann sagen, okay, hier hast du den Link, ähm, melde dich bei mir an, du bekommst dann das und das und das und das, und das sind die nächsten Schritte. So, und du siehst also dieses System. Ja, es ist ein Konzept, es ist ein Geschäftsmodell, das nachweislich funktioniert. Und das Schöne an diesem Geschäftsmodell ist ganz einfach, dass es, dass es so lebt, wie du es willst. Das heißt, deine Persönlichkeit ja, wird in diesem Geschäftsmodell eben Menschen anziehen, die zu dir passen, ja, die, mit denen du Spaß haben wirst zu arbeiten. Und das ist das Entscheidende an der ganzen Geschichte. Ich will jetzt das Ganze hier gar nicht totquatschen. Ich denke, du hast ja verstanden, ja, was Attraction Marketing ist, was es für dich tun kann. Und ähm, ich hatte ähm, zu Beginn von zwei Tools gesprochen, die du brauchst, ähm, um dieses, ja, um dieses Modell, um dieses Konzept ähm, ja zu installieren und am Laufen zu halten. Und diese zwei Tools, die habe ich dir einfach jetzt mal unterhalb des Videos bereitgestellt. Wenn du willst, schau dir die weiteren Informationen an, ähm, klick die Buttons zu den einzelnen Tools, ähm, dort findest du dann weitere Informationen zum jeweiligen Tool und wenn du Fragen hast, dann nimm gerne auch mit mir Kontakt auf, bzw. mit der Person, die dich auf dieses Video eingeladen hat. In diesem Sinne hoffe ich und ich bin davon überzeugt, dass dieses Video ja einen enormen Mehrwert auch für dich haben kann, wenn du so wie ich erkennst, welche Power in diesem ja, System steckt. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute, maximalen Erfolg mit diesem System und ähm, ja, dass alles in Erfüllung geht, was du dir wünschst. In diesem Sinne, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao. Ja, du hast jetzt gesehen, wie wir arbeiten, wie Attraction Marketing funktioniert und eine kleine Anmerkung noch, dieses System, so wie ich es jetzt geschildert habe, musst du gar nicht mehr ganz komplett aufsetzen, sondern wir haben quasi mit den Tools, die du unterhalb des Videos findest, quasi für dich alles schon fix und fertig vorbereitet du bekommst unsere sale funnels du bekommst unsere ja du bekommst unsere landing pages und kannst ja wenn du noch kein eigenes business hast sofort starten kannst sofort loslegen und ähm, ja alles ist schon bereits vorbereitet dann mit deinen links hinterlegt und und und also viel viel arbeit die du dir gar nicht mehr machen musst und gerade wenn du im network marketing tätig bist ist das ein ganz entscheidender vorteil weil man darf eins nicht vergessen, das Thema Duplikation. Wenn du heute in diesen, in diesen technischen Bereichen tätig bist, werden auch Menschen zu dir kommen, die mit Technik vielleicht nicht so viel am Hut haben, die aber trotzdem im Internet auf dich gestoßen sind. Und den kannst du jetzt einfach mit nur einem Klick alle deine Materialien zur Verfügung stellen, so dass die einfach sofort anfangen können zu arbeiten, keinen äh, technischen, technischen Schnickschnack ähm, kennen müssen. Und es ist ein ganz entscheidender Vorteil, dass du und deine Organisation, dass ihr schnell wachsen könnt. Und wenn du da noch Fragen hast, findest du jetzt unterhalb des Videos, wie gesagt, die zwei Tools, die du benötigst, um erfolgreich. Ja, Attraction-Marketing betreiben zu können. Du findest ähm, weitere Informationen zu den Tools und wenn da noch Fragen offen sein sollten, stehen wir dir natürlich ja sehr, sehr gerne zur Verfügung. Also, wende dich an die Person, die jetzt ähm, dich zu diesem Video eingeladen hat. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute, maximalen Erfolg, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.